Heute stellen wir euch die Bürgerstube in Röttingen vor, ein tolles Projekt, in dem Nicole und Andreas mit regionaler, heimischer und saisonaler Küche die Gemeinde Röttingen, ihre Bürger und das Umland begeistert haben und entlang des Taubertal-Radwegs eine wirkliche Bereicherung sind. Aber was rede ich viel? Ihr kommt am besten mit und wir schauen uns das von innen an. Hoffentlich. Hallo, Dankeschön. schön. Bitte schön, Weißt du was? Wir lassen uns von Andreas, glaube ich, einfach überraschen. Ja. Das war bis jetzt immer lecker, was er gemacht hat. Super. Gute Idee. Was der Küchenchef empfiehlt. Da sehen ja? Sie mich an. Dankeschön. Ja, danke schön. Danke. Bitte schön. Wohl sein. So wohl, ja. Und dann haben wir hier einmal die Ostentdecke. Mhm. Ja. Schön. Mit Spitzkohl und Zimmerknödel. Kürbis ist so. Bitte schön. Und hier haben wir zwei von Wildschwein. Oh. gebratener der und Wildschwein und mit Süßkartoffelmuskulin, gebratenen Pflanzen, und Kreiselblätter. Das ist toll. Das äh, macht richtig, ja, Freude. Das Wildschwein ist, aus, ist von hier? Ja, also ist, ich weiß nicht, ob es hier aufgewachsen ist, aber es hier geschossen worden. <lacht> ja, die sind wild, die laufen frei rum. Ja, super. Genau. Und äh, die Kartoffeln sind auch von hier, ne? Kartoffeln haben wir hier vom, vom Bierhof gemacht in Ottingen. Okay. Ja. Haben wir auch über Kürbis ja. oder für die Knödel. Knödelbrot vom Bäcker. Toll. Ja. Das heißt, das Thema regional und saisonal lebt ihr also Man, man sieht es auf dem Teller. Ist toll. Ja, also, ich freue mich jetzt richtig darauf. es so gut schmeckt, wie es aussieht, oder? <lacht> <lacht> Davon gehen wir aus. Bis jetzt haben wir hier noch nicht schlecht gegessen. Ja, sehr gut und richtig. Dankeschön. Andy, kommst du noch raus? Also, ja, wir äh, satt und zufrieden. Also, muss man ganz ehrlich sagen, war bei euch wie immer wahnsinnig lecker. Vielen, vielen Dank für die ja, Bewirtung. Schön, dass ihr da wart. Ja. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Danke ja. Also, dann. Ja. Genau. Danke. genau. Danke. genau. Danke. genau. Danke. Tschüss. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.